Auf den großen Seestraßen dieser Welt lässt sich beobachten, wenn es anspruchsvoll wird und richtig komplex, dann sind Experten gefragt, die sich im Gewässer auskennen wie kein Zweiter. Sie kommen an Bord von großen Schiffen und machen sich persönlich verantwortlich dafür, dass alle sicher ihr Ziel erreichen. Genauso kommen wir an Bord, wenn es um die IT- und Technologiefragen unserer Kunden geht. Mit unserer Erfahrung und mit unseren Produkten. Wir kümmern uns persönlich und helfen Ihnen bei einer der komplexesten Aufgaben unserer Zeit. Erfolgreich durch die Digitalisierung zu navigieren. Wir sind gefragte und geschätzte Experten, weil unser Beitrag in der Beratung und Umsetzung dafür sorgt, dass alle sicher ihr Ziel erreichen. Lotsen, die sich persönlich verantwortlich machen. Genau das sind wir.